Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ein Attachment, einen Anhang einer Mail anfügen kannst. Klar, für viele ist das ganz einfach, aber ich habe doch ein-, zweimal erlebt, dass das ein Problem sein kann. Es ist aber keine Hexerei. Du meldest dich an bei Ducanet oder bei deinem persönlichen E-Mail-Account, Hotmail, Outlook, ähm, Apple Mail, was auch immer. Es funktioniert in etwa gleich. Man schreibt eine E-Mail. Man adressiert sie zum Beispiel an deine Lehrperson hier unbedingt die ganze Adresse ausschreiben oder auch eine Kopie. Unbedingt einen passenden Betreff, insbesondere in der Berufswelt ist es verpönt, keinen guten Betreff zu schreiben, ähm, zum Beispiel äh, Zusammenfassung zum Thema Erster Weltkrieg von, hier würde ich was schreiben, bla bla bla, sehr geht und so weiter, halte ich kurz, dann Datei auswählen, das funktioniert wie bei der Dateiablage, auswählen, zack, Datei hochladen, Jetzt ist sie angehängt. Nicht vergessen, Datei hochladen. Du kannst auch weitere Dateien anhängen. Schau dir die Größe an. Alles über 2 MB ist eher unüblich. 5 ist die absolut oberste Grenze. Darüber auf keinen Fall. Das ist unprofessionell. Am Schluss E-Mail senden. Mache ich jetzt nicht, weil der Herr Marco will keine doofen E-Mails kriegen. So versendest du ein Attachment oder einen Anhang.